Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich habe noch ein bisschen Restfarbe übrig. Habe einen Keilraum, der ist 40 auf 40 cm. Mal ein Spaßbild. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst euch überraschen. Äh, ich denke mal, wird's trotzdem cool. Dann bis gleich. So Freunde, ich habe Farbe in weiß einen großen Becher Kupfer, da habe ich Cell Creator und Bubble Booster drin. China Gritem im rosa. Dann Turkis Blau habe ich auch. Cell Creator drin. Und in diesem Red Oxid auch Cell Creator. Äh, dann habe ich noch ein helles Grün. Mir mir jetzt gar nicht ganz sicher was für ein grün das ist und ein Gold noch. Äh, die Farben sind alle von Amsterdam, dass ihr das auch wisst. Dann lasst uns einfach mal Spaß haben. Ich mache jetzt einfach mal frei Schnauze, wenn ich mal das so sagen darf. Ich lasse die Farben nämlich von ganz oben reinlaufen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und da ist das Gold. <lacht> so, ich denke mal, das reicht schon an Farbe. Da ja, sind ein paar Farben etwas dünner geworden, habe ich das Gefühl. Aber ist nicht schlimm. Wer mein letztes Video gesehen hat, ihr kennt wahrscheinlich noch diesen Spachtel. Ziehen wir jetzt einfach mal die Farben so raus. An den Rand. Mal hier vielleicht noch ein bisschen helleren Punkt. So. Das zu Käse würde ich dann behalten. Ich lasse mal ein bisschen Farbe ab, weil ich habe ein bisschen viel Farbe drauf. Aber das gibt einen coolen Effekt. Na, was ist mit dir los? Warum bist du nicht hier? So. Das möchte ich nicht verlieren. Ich hoffe ich bin noch im Bild. das unten, was jetzt runterläuft, gefällt mir nicht so ganz. Ein bisschen können wir behalten. Wow, okay. Jetzt habe ich ein Problem, hier unten rechts. Aber ich glaube. mache das lieber ein bisschen mit Weiß zu, wo ich mir die schöne Struktur kaputt mache. Lass das so etwas runterlaufen. Aber ihr seht, je mehr man es auseinanderzieht, umso cooler wird es. So, nicht verschwinden. What the fuck? Wir haben natürlich jetzt viele Luftblasen drin, weil ich es ja von ziemlich weit oben runterlaufen lassen habe. Ah, ist crazy. Sehr schön. Ich fahre nur ganz kurz mit dem... Da habe ich immer noch zu wenig. Was sind da los? <lacht> ja gut, der Rand ist nicht ganz so schlimm. Alles gut. Andererseits sehe ich nicht. Okay, sieht gut aus. Also ihr seht es mal was man durch einfaches Drauflaufen erreichen kann. Ich finde es cool, ganz kurz mit dem Heißluftföhn, nicht zu viel, weil sonst zu viel Zellen und die ganze Struktur ist wieder weg. Ich mache es nur mit normalen Föhn ohne Heißluftföhn. das ist vielleicht besser und nicht so heiß. Die Temperatur kalt lassen am besten. Okay, habt ihr es gesehen? Mein Fehler. Bin ich da doch mit dem Kabel rein? Oh man, man, man, Timo, Timo. Ja, aber es soll ja ein Spaßbild werden. Ja. Kann ich eigentlich nur mit weiß zu machen, sonst sieht es scheiße aus. Ja, das passt. Als ihr seht, es bilden sich auch schon Zellen, ohne dass ich im Prinzip mit dem Heißluftfön gemacht habe, sondern nur mit einem normalen Kaltluftföhn. Das ist halt dieser Cell Creator. Hm. Ja, nur ganz kurz vielleicht mit dem Brenner. aber gar nicht so viel. Seht ihr hier wie das gleich reagiert. Zup. Fertig. Ja, ich kann es wieder nicht lassen. Hm. Okay crazy, ich lasse es mal vor 10 Minuten einwirken, dann seht ihr wie das noch wieder nachgearbeitet hat. Da wo ich jetzt auch nochmal mit dem Brenner drüber bin. Hoffentlich nicht so viel. Und dann passt das, denke ich mal. Noch. Also mal schauen, dass ich hier noch zu so bekomme. Aber das fällt nachher gar nicht mehr auf. Crazy shit. Hier würde ich gerne noch ein paar Zellen haben. Aber nur hier. Ihr seht gleich, wie das kommt. Passt? Ich würde sagen. Bis gleich! So Freunde, jetzt von daheim. ihr seht, fast schon wieder zu viel, aber ich fand es cool. Vor allem wäre es auch cool ohne Zellen gekommen, finde ich jetzt einfach. Da ist natürlich da ist dann weiß, da ist nicht viel passiert. Hier haben wir noch eine Zelle. Da hinten am Rand im Prinzip ihr seht es hier eine Zelle. Und hier seht ihr das blaue dann. Richtig cool. dann mal hier diese Linien, wo dann hoffentlich nichts mehr kommt. Da bin ich ja zum Schluss noch mal drüber kurz. Ihr seht wie schnell das reagiert hat. Da kommen wir wieder zum Weißen. Ne? Hier diese Striche sind auch cool. Und da seht ihr eigentlich ziemlich viele schon wieder. Da bin ich ja mal gespannt, wenn es trocken ist, wenn die Farben richtig rauskommen. Hier haben wir auch nochmal, ups, daneben. Hier ganz viele kleine. Teilweise wie gesagt auch dieser Bubble Rooster. Hier haben wir da auch schöne feine Linien. Und dann noch hier unten. Na, dass ihr es noch mal seht. Okay. Ein schnelles Bild. Hat Spaß gemacht. War einfach mal ein Versuch wert, finde ich, alles mal von oben rein zu laufen zu lassen. Und ich denke, es kann sich sehen lassen. Okay. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.